Oh, da sitzt Sunjin. Ich mach mal mit. Ich geh mitmachen. I'm mhm. coming for you, Service. Hi. Hi. Ich mach mit. Hi. Ich geb mein Bestes. Ich glaube, ich wird hier nichts. Hallo? Mhm. Hallo? Irgendwie jemand sitzt doch hier. Hi. So oh, der sitzt bei mir. <lacht> Ich mach jetzt mit ihr Jen. Dann könnt ihr mich nicht davon abhalten. mach jetzt mit ihr Jen. Ich hau den mit. Run. Was zur Hölle hab ich getan? Ah. Und hoch, genau. Hoch. Ich, kann, ich bin schon, ich kann, ich, ich mache gerne mit. Fuck. Ich bin gegen Bock. Aha, <lacht> uh -huh. Aber so richtig offensichtlich, weißt du? Ja. Hoch, da sind sind wird. Dankeschön. So, machen wir weiter. Hey. Also, nee, ja, du bist eigentlich fertig, natürlich. Das. Hey, ich wach nicht. Hey. Oh, das hat mein Platz geklaut! <lacht> weg! Das ist mein Platz! Ich sitze hier am Gen. Punkt! <lacht> so, ich mach jetzt hier weiter! Sehr schön! Hier, ja, nimm sie! Sie hat, verdient, sie ist böse! Oh, scheiße, ich hab doch niemanden drin tot dabei! Ups! Jetzt die andere ich mache jetzt mit der anderen Gen. die andere ist bestimmt nicht da ach da ist sie schon ich habe sie Hi. Mach mit. ja ja ja ja ja ja ja ja sehr schön. ja Da ist sie wieder. Mach mit. Ey, was Super, mal da. Das ist ihre. Danke schön. Ich versuche, ich versuche es auf Zürich kommen. Ja, ich kann ich kann das auch. Nope. Hä? Warum kann ich das? Ach Mann, weil die erst andere Tor schon aufgemauert hat. Ach oh, Mann. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Oh, das ist näher 1. Wow, well, funktioniert. Ich will hier raus. Ich bin ein Killer. Lass mich hier raus.